Ich stehe hier am Bahnhof Zübendorf, wo die Straße um zwei Meter abgesenkt werden soll für einen neuen Busbahnhof. Dadurch gibt es dann eine Stecke zum Bahnhof rauf Und der Bahnhof wird dadurch schlechter zugänglich für Senioren und Menschen mit Behinderung. Und darum möchte ich diesen Plan verhindern.